Ich bin an der Freien Universität Berlin als Juniorprofessor tätig und bin dort auch in der Lehre damit konfrontiert, dass ich mir teilweise Schwere tue, Inhalte, Videos, Fotos etc. zu suchen und dann auch die Rechte zu klären. Ich würde die ganzen Inhalte gerne auch frei im Internet für Kolleginnen und Kollegen zur Verfügung stellen, kann das aber in den seltensten Fällen, weil Urheberrechte im Weg sind. Und ich würde mir einfach wünschen, dass mehr offene Lehr- und Lernunterlagen produziert werden.